Hallo, er hat es wieder getan. Wer ist er, derjenige, wenn ich tatsächlich mal ein T-Shirt tragen sollte äh, mit Fanbotschaften drauf, wäre ich wahrscheinlich äh, derjenige, der... Gunter Dück-Fan-T-Shirts tragen würde. Ähm, wer den noch nicht kennt, der war ein paar Mal bei mir im Podcast, äh, ist ehemaliger äh, CIO von IBM in Deutschland, Vordenker, Business-Philosoph und schreibt unglaublich tolle Bücher. Ich habe gestern meinen Postfach aufgemacht und was war da drin? Dieses neue Machwerk von ihm. Und äh, wie heißt es? Naja, es das heißt die... Äh, Euphonomikon-Enthüllung, ein Homöopathie-Weltuntergangskrimi. Ich lese mal von der Rückseite. Ähm, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht mehr los. Kuxam im Jahr 2048. Die Kuxa AG feiert sensationelle Welterfolge mit einer grünlichen Flüssigkeit, die sich chemisch nicht von Wasser unterscheiden lässt. Wie eine Droge macht Kuxa alle, die regelmäßig davon trinken, stark süchtig. Kommissar Quergang und die Justizreferentin Suxi stoßen bei ihrer Ermittlung in einem zunächst unbedeutenden Fall auf viele Ungereimtheiten, angestachelt vom Mächten entdecken sie die Wahrheit rund um Kuxa und schlindern dann mitten in eine globale Apokalypse. Für Liebhaber, homöopathischer Katastrophen und Fans von H.P. Lovecraft. Ja, ähm, auf Deutsch, Gunter Dück hat einen Roman geschrieben. Und äh, in diesem Roman geht es um äh, Enthüllung. Und äh, tatsächlich, den habe ich auch. Diese, äh, diese Enthüllung hier habe ich auch bekommen. Äh, ganz verrückt... Ähm, es geht nämlich um Homöophorie, äh, totem Tierblutcoaching. Ich lege es mal vor: die revolutionäre neue Lehre, wie sich die starken Heilwirkungen der Homöopathie, der Bachblüten, der Schüsslersalze durch morphische Resonanz erklären lassen und wie man durch Tierblut-Globuli gesunde Menschen wie dich zu erfolgreichen Persönlichkeiten erwachsen lässt. Was steht hinten drauf? Imperativ der Homöophorie: Fördere Gleiches mit Gleichem. Warum helfen und wie funktionieren Naturheilverfahren? Wie lassen sich ihre Wirkungen ins Unermessliche steigern? Dieser lange heimgehaltene Text gibt Antworten, er wird sicher verfemt und angegriffen werden, weil er Inhalt die gewohnten homöopathischen Therapien revolutioniert, äh, Jünger des indischen Gurus ähm, P. Sang zeigen darin anschaulich und leicht verständlich, wie er seine Ideen langer Praxis zur Blüte brachte. Die Einleitung dieser Werke erschien unter anderem hier. Aber nur so lange bis zu der Stelle, bis die Verfasser bedroht wurden und das Projekt im Geheimen weitergeführt haben. Und äh, wie ihr hier unten seht, äh, da ist sogar ein blutiger Fingerabdruck drauf. Also, lange Rede, ganz kurzer Sinn. Äh, ich habe die gerade bekommen. Danke, Herr Dück. Danke, ich freue mich riesig. Ich werde mir die Bücher äh, reinpfeifen, weil ich freue mich äh, immer wieder über neue Bucherscheinungen und ich freue mich vor allen Dingen über einen Roman aus ihrer Feder. Das kann eigentlich nur lustig werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich danke Ihnen sehr und wünsche allen, äh, die vielleicht auch Spaß dran haben, äh, viel Spaß mit den Büchern. Und ich werde berichten. Bis denn. Euer Lever.